Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir haben hier ein neues Pokémon vor uns. Was ist denn das? Klonkett. Hört sich ja sehr interessant an. Wollen wir es mal anfangen? Warum nicht? Ein Stein-Pokémon, wie mir scheint. Aber ein wenig modern, oder nicht? Ähm. Ich glaube aber, das killt schon, Aquaknarre. Das ist dann nicht so gut, oder? Killt das schon? Ja, ja, schade. Hm, okay. Hm, hm, hm. Hm, dann wollen wir doch mal ein anderes pokémon vorsetzen um es zu fangen ups nein nein nein wir wollen keinen bericht äh, äh, mit zum beispiel houtini das können wir versuchen dum, dum. wir sind übrigens gerade für die leute die nicht up to date sind auf dem weg zur ersten richtigen Stadt. Zur ersten Stadt, wo wir so wirklich auch einen Arena-Orden bekommen können. Ich dachte, das würde schon längst passiert sein, aber leider ist es die falsche Arena, wie man es kennt. Ne? Ein Volltreffer, was soll denn was? Du blöd, Mann. zurück du ein Oh, zu Glück war es nicht stark genug. Ab in den Pokémon mit dir. Bon. Bon. Bon. Juhu. Wir haben dieses mysteriöse Klonkett gefangen, wir werden es aber nicht ins Team nehmen. Habe ich einfach nicht vor. Ich werde es und kampfattacken und sowas einfach Wolli beibringen. Schätze ich mal, also ich hoffe mal, dass Wolli das kann. Ich denke mal. Ich denke mal, Wolli ist ein Schaf und wird dann später vielleicht so einem so weiß ich nicht. Was das könnte es so einem so eine Ziege werden oder so? Kann ich mir vorstellen. So eine ein paar kampf oder so ja, wird kämpfen ja ich dachte mir schon wolltest du dich einfach an mir vorbeischleichen oder vorher meine pokémon zu bewundern äh, nein wollte ich nicht ich wollte gegen dich kämpfen schülerin mathilde ein fehlero das am stehen ist ich glaube früher am sprite war das so auf allen vieren aber es wundert mich nicht dass es auch stehen kann aber das tut weh. Das kriegst du zurück. rasiert das. Und nochmal. Ich hoffe, wir kommen heute zumindest zu einer Mine. Also doch, wir werden es auf jeden Fall zu einer Mine schaffen, aber... Nicht, aber vielleicht schaffen wir die sogar durch. Das wäre mein Ziel. die kann sogar du habe ich gesehen. Ich weiß nicht, wie das... Ähm, ob das auch äh, außerhalb funktioniert. Normalerweise geht das ja, wenn, äh, bekommt man ein Pokémon, einfach so, Random-Kämpfe. Weiß aber nicht, ob das hier auch so ist. Volley Level 14, das finde ich nice. Irgendwann wird sich drauf, äh, Volley auch äh, entwickeln. Ähm, als nächstes wollen wir mal Fleckleon wieder reintun. Unser cooles Fleckleon. Krasser Emo. Aber ich mag ihn tatsächlich. Ich hoffe, der dritte Entwicklung ist ein Emu, aber mehr so wie Memion. Das wäre cool. Ja, was heißt mehr so wie Memion? Halt so von der Cuteheit her, keine Ahnung. Mir ist Schnurzpiep egal, ob ich gewinne. Ich wollte dir einfach nur meine Pokémon zeigen. Okay. Wenn es um die Liebe zu unseren Pokémon geht, gewinne ich definitiv ich. Gewinne definitiv ich. Okay. Ein Bärenbaum, ja, den wollen wir natürlich pflücken. Immer zweimal. Oder hören wir einfach direkt schon auf. Drei reichen mir schon. Cool, cool. Hier ist ein goldener Ball. TM 37 Prügler. Okay, okay, okay. Kannst du mir irgendwie beibringen? Will ich das irgendwie mal beibringen? Gute Frage. Und was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ach, nur Merkio. Nee, Maiko. Maiko. Aber ich will gegen den Trainer, Trainer kämpfen, deshalb lasse ich dich mal in Ruhe, ne? Ciao. Was? Mikro? Nein! Ich dachte so, nochmal, mal du gescheitert. Du kannst nicht fliehen. Da ist ein Polizist, wie mir scheint. Müssen wir aufpassen. Ups. Nein! Ich komme mit dem System nicht so ganz klar, weil das so ein wenig... Im Laden ist immer, das lädt immer so lang. Das nervt mich immer. So, ein Kinderkampf, da brauchen wir mit Fleckleon angeben. Komm her! Hey, ich stelle sowohl, sowohl Briefe als auch Niederlagen zu. Na, das wollen wir mal sehen. Ich stelle wohl dir lieber eine Nieder Niederlage zu. Postbote Peter. Peter. Peter. Ein Boto-Gel. Ach, das kann doch gar nichts, du welle das ist typ eis also ich musste aufpassen weil das ist effektiv gegen mich aber ich bin stark genug um es zu one hitten wie es aussieht sogar mit volltreffer nice multi level up. und klonke hat mir egal das war's schon Hm, da habe ich dir wohl versehentlich den sieg geliefert <lacht> tja passiert mal Briefe stecken voller Gefühle, deshalb muss man sie sorgfältig zustellen. Es gab ja früher so Items, die konnte man Pokémon geben. Das war so ein Brief. Das war noch Zeit. Oh, ein Campingplatz. Hey. Schlag doch mal ein Zelt auf und was um deine Pokémon aufzupeppeln. Ich hätte hier eine Beere für dich, die du beim Kochen bestimmt gut gebrauchen könntest. Äh, eine amrena bäre danke schön. Und suchst einfach das Zelt eines anderen Trainers, um sein Poké Camp zu besuchen. Bist du ganz herzlich eingeladen, hier reinzugehen? Okay, machen wir mal. Gut, uh, da was hast du denn so für Pokémon, meine Liebe? <lacht> mein Liebe? Mein Fleckleon einfach hier. Was ist denn hier das? Süß. Boing, boi, boi. Warum bewegt sich das so seltsam, mein Fleckleon? Das sieht so seltsam aus. Und mein Stick driftet immer. Hallo, ihr Süßen. Wie geht's? Jetzt sind wir mehr. Okay, mach. Okay, lassen wir es mal. Stellen wir mal unser eigenes auf und versuchen mal zu kochen, oder? Ich versuch's mal. Na, wie geht's euch allen so? Hi, hi. Ähm, Menü. Kochen. Kochen Bereite ein leckeres Gericht aus Zutaten und Beeren deiner Wahl zu. Je hochwertiger die Lebensmittel sind und je mehr Beeren du ins Essen gibst, desto besser schmeckt es dann. Nutze den Fächer, um das Feuer zu regulieren, sobald du mit dem Kochen beginnst. Rühre dann alles mit der Schöpfkelle um und gib dabei Acht, dass du nichts verschüttest. Mit der nötigen Prise Liebe und dem... Und dem... Sorry... Der nötigen Prise Liebe und dem perfekten Timing wird daraus ein Festmahl für deine Pokémon. Ist das Gericht fertig, heißt es für alle: Essen fassen. Die gemeinsame Mahlzeit hat diverse Effekte auf die Pokémon in deinem Camp. Sie stellt zum Beispiel ihre KP wieder her oder macht sie dir gegenüber zutraulicher. Kochen. Machen wir das mal ein wenig. Ja, aber fast gar nichts leider. Äh. Hinzufügen und eine Amarena-Beere, eine äh... Pürs bäre eine sinel -Beere. und dann bereit. Versuchen wir mal. Los geht's! Luft zu fächeln. Okay, ich drücke A! Na komm! Oder was soll ich machen? Ach so, das soll brennen. Ach so, jetzt check es. Das soll brennen. Dann brenn mal. Oh, da kommt schon Mautzi. Gut umrühren. Mit dem rechten Stick. Okay, okay, okay. Ich drehe, ich drehe, ich drehe, ich drehe, ich dreh. Ich dreh, ich dreh, ich dreh. Oh, hier bei Mario Party 64 wieder. Oh, drehen, drehen mit der Hand in den Fläche. Drehen, drehen, drehen, drehen, drehen, drehen, drehen. drehen, drehen. los. Ja. Oh, war das schlecht? Sorry. Guten Appetit, ich hoffe, das war gut. Oh Gott, ich habe ich verkackt. Nein. Oh, alle sind glücklich. Wie süß. Scharfes Apfelcurry. Nice. <lacht> Juhu! Oh, <lacht> ich liebe Flag Leon, das ist so cool. Gute Klasse, Hokumil, das Pokémon. Aha, okay, okay. Haben wir das jetzt auch? Ich glaube schon. Cool, cool, hat mir sehr gefallen. Und Level Up, nice, nice. Cool, cool, hat mir sehr Spaß gemacht, okay. Dann schauen wir mal weiter, denn hier ist der Eingang, aber auch ein Trainer. Je nachdem, was für einen Typ ein Pokémon angehört, ist es im Kampf entweder im Vorteil oder im Nachteil. Ja, das ist, glaube ich, mittlerweile jedem klar geworden hier. Schüler Finn. Finn, du hast keine Chance gegen mich. Thermopod? <lacht> Thermopod, was ist das denn für ein Kaugummikäfer? So sieht's aus für mich. LOL. Hau ab, Kleines. Kannst gar nichts, ich bin Fleckleon. Ich bin ein Emo. Welt ist kacke ich bin irgendwie zu stark mit flecklern habe ich das gefühl ein da. nie von gehört was ist denn das das sieht ja voll cool aus sieht aus wie so ein mario gegner lol keine chance gegen mich tschüss er lebt noch Käfertrutz. aua und noch mal Aquavelle, Nice. Okay. Und was kriegen wir? Ein oh, Level Up für Evoi und Tornke egal. Oh, Cooler Augen. Ja, ja, ja, ja. ja. Für guten Schlag. 1, 2 und Schwupp. ist das nice. Ja, cool. cool. Schüler finden besiegt. Wenn man jemanden herausfordert, der älter ist, fühlt man sich im Nachteil. Wie du meinst. Wenn du es im Kampf mit einem G Gegner zu tun bekommst, dessen ist Typ, den ich liegt, versuch doch mal ein anderes Pokémon einzuwechseln. Ja, ja, ich weiß. Was soll ich denn, reden wir? Ein Supertrank. Cool, cool. <lacht> Eingang zur Galamine 1. eins. Okay. Oh, hallo. Hallo, meine kleine Schwester und ich be be betreiben äh, hier unser eigenes mobiles Pokémon Center. Die Galamine 1 ist ja schließlich nicht gerade ein Zuckerschlecken. Warte, also, ich peppel deine Pumpe wieder auf. Cool. Oh, danke. Du kannst mich jederzeit ansprechen, wenn du meine Hilfe brauchst. Okay, und deine Schwester, hast du gesagt? Ist hier drin deine Schwester? <lacht> Der Echo. Das ist cool hier. Hey, oh. hey, hey, Jungs, Jungs, Jungs. Oh, ihr seid so cool. Rotomur Oh, hab ich euch seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Na, wie geht's euch so? Ich habe dich echt schon seit ewigkeit nicht mehr gesehen, die Jungs hier. Mit meiner Zunge stecke ich dich ab. Oh, ich diese diesen Ort haben wir schon im Trailer gesehen. Ja, genau, es wird auf fünfmal getroffen hat. Und ich fand, der sah so geil aus im Trailer. Dieser Ort hier. Ich bin so krass geheilt auf diesen Ort hier. I am happy. Pokeball, los. Das will uns aber nicht folgen. Aber nochmal abschleppen geht nicht. Ich versuche normal, ansonsten lass ich's. ich Ich habe nicht mehr so viele Pokebälle. Ich kaufe in der nächsten Stadt einfach nochmal ein paar Pokebälle ein. Obwohl. <här> bitte, bitte, bitte, bitte, ja! Nice, nice, nice, bitte, nice. Und, wer entwickelt sich? Wolli vielleicht? <lacht> mmh, möchtest du? Na erstmal nicht. In mein Team. Oder? Nee, lass mal Lass mal Ist egal. Ist egal. Nee, du auch noch. Ich bin sogar hyped halt auf diesen Ort. Ich muss kurz diese Pokémon hier einfangen. Aber ich bin mit Flecklion echt zufrieden. Bisher war das. war die Entscheidung, Memion zu wählen. Definitiv noch keine Enttäuschung. Ich hoffe nur, die letzte Entwicklung ist keine Enttäuschung. Ich habe Angst. Ich habe Angst, nicht, dass die letzte Entwicklung kacke wird. Aber ich vertraue dem Spiel. Aquaknarre? Nee, nee, nee, verdammt, das ist zu stark. Habe ich nachgedacht. Ach, man hat kein, kein kein Kiesling, ey. Auch egal. Irgendwann mache ich doch den Pokédex. Auf jeden Fall jetzt nicht hier im Let's Play. Vielleicht privat oder so. Aber es wäre sonst langweilig, wenn ich das im Let's Play alles machen. Ein Sternstück. Cool, cool. Diktor! Diktator, was geht? Ich wollen wir vielleicht haben. Ne, ich nehme es nicht ins Team. Aber vielleicht kann ich ja fangen. Genug Schaden mal auf jeden Fall. Okay, Pokéball. Versuch wir's! Bleib drin. Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus. Yes. Dum, bam, bam bum. Oh, die Folge ist schon zur Hälfte zu Ende? Schon? Verdammt. Es geht so schnell. Nein. Ich will zocken und zocken bis zum Gehen im Und es ist erst Samstag, wo ich es gerade aufnehme. Das Spiel kam erst gestern raus. Und ich will einfach weiter zocken und weiter zocken. Bis zum Gehen nicht mehr. Aber so viel kann ich nicht zocken, weil ich zum einen nicht so viel Platz habe. Und zum anderen. Will ich es gerne aufnehmen. Deshalb ich, will ich das eigentlich. Ja, Kann auch nicht blabla nur Müll lass mich in Ruhe. <lacht> Maus, die Level 15 cool cool. Oh, ich habe jetzt keine Lust das zu fangen. Oh die Musik. Dun, dun, dun, dun. Du hast so cool hier. Guck durch die Grafik an ey. Okay die Wand da unten sind vielleicht nicht ganz so geil das aber sonst. Die Lichter okay. Ah im Trailer sah es vielleicht etwas so aufgehübschter aus aber ist trotzdem eine Augenweide finde ich sieht geil aus auf oh, vielleicht kann man diese dieses, dieses ähm äh, hier dieses mini Minigame machen diese Unterwelt das war so geil damals jo was geht mein Partner und ich sind ein Dream Team sowohl auf der Arbeit als auch im Kampf dann lass mal sehen wer von uns das bessere Dream Team ist nun Kiesling ich habe ja einen Fleckleon. Und du nicht. Du hast kein Fleckleon. Hast du, habe ich recht? <lacht> nee, hast du nicht. Und gleich hast du auch kein Kiesling mehr. Eingesifft und tot. Level 19 für Fleckleon. Tränendrüse. Gerne. Äh, obwohl. Dem Anwender stehen Tränen in den Augen, wodurch das Ziel seinen Kampf als Willen verliert, Angriff und... Äh, ja... Hm. mal Klammergriff dafür weg. Versuchen wir es mal. Vielleicht ist das ja eine gute Attacke. Passt auf jeden Fall zu Memion und Flanglion. Okay, das war nicht ganz so traumhaft. Stimmt. Das war nur der Vorführeffekt. Auf der Arbeit ist unser Zusammenspiel ein wahrer Traum. Okay, ja, kennt man, kennt man. Oh, sie sieht so cute aus. <lacht> kann ich hier nicht durch zum Pokéball? Ich kann die Kamera leider nicht drehen. Pokéball, komm her. <lacht> der Echo-Effekt ist aber richtig cool. Ah, also doch, hier. Nice. Drei Superbälle. Cool, cool. Danke, danke. Mm, was gibt's noch so? Ich hoffe, ihre Höhle ist groß. Anscheinend nicht. Oder wo sind wir jetzt? Felswurf. Ah, danke. Nicht hier runterfallen, ja? Nicht da runterfallen. Ich glaube, Felswurf... Könnte ich ja mal nachgucken, ob... Ich mach das mal eben. Will ich mal nachgucken, ob... ähm lernen kann. Ah, oh, kann, kann sie nicht. Schade auch. Schade, schade. Naja, ist dann wohl so. Oh, hier geht's lang, hier geht's lang, Leute. Guten Tag. Wer auf der Arbeit ordentlich was schaffen will, muss regelmäßig trainieren. Okay. Irgendwie cute. <lacht> ja, irgendwie ist irgendwie cute. Oh, ein Praktibalk. Guck dir mal an, wie Praktibalk ohne äh, Ränder aussieht. und diese schwarzen Ränder um sich rum. Das sieht da als sick aus. Pff. Leider muss ich es umbringen. Sorry. Ein Praktibalk noch eins. Warum hast du es zwei? Na, egal. Beide machen wir mit links und rechts down. Kein Problem für mich. Zack. Noch ein Praktibalk. Okay. Wie viele hast du bitte noch? Zwei weitere? Ich meine Free XP für mich. Warum nicht? Zack, Zack. Dadadam. Routine Level 16 kann Kanon. Was macht das? Ah, das ist ein Gesang. Ja, ja. Singen mmh. Äh, sing den Anfänger mit einem Kanon. Steigt die Stärke. Äh... Machen wir mal Lockdorf weg. Anscheinend funktioniert Lockduft nicht im Ort draußen. Dondaya, Kanon. Oh, das war eine lehrreiche Trainingseinheit. Training ist unwichtig und nach einem Fehlschlag dran zu bleiben ist sogar noch wichtiger. Okay. Was gibt's hier? Oh, noch ein Item. Kriegen Master, wir kriegen voll viele TMs. Merkt, merkt ihr das? Wann kriegen wir bitte so viele TMs? Und ein Säckchen Sternenstaub. Kann man verkaufen. Oh, cool. Fleckneu, glaube ich, hieß das. Ne, Fleckneu. Ja. Fleckneu könnten wir auch eigentlich fangen, oder? Aber ich bin zu stark. Ich glaube, ich wechsle auch irgendwann Pokémon mal aus, damit das nicht so einfach ist. Weil ich skippe ja irgendwie alles so... Vielleicht etwas zu langweilig. Stein... Ja, ist mir doch egal, was du da lernst. Wenn du willst. Ja, dann... dann ja, dann mach halt. Mir doch egal. Hä? Mach, was du meinst, klonkett Du bist eh nicht in meinem Team. Du bist verdonnert für immer in meiner... Zu bleiben und das wollte ich nicht. Äh, wenn wir schon dabei sind, dann lassen das doch killen. Gehen wir ein paar Erfahrungspunkte noch mal dazu. Zack und Tschüss. Ach, so was überlebt wegen Robustheit. Robustheit ist eigentlich eine sehr OP-Fähigkeit. Aber das heißt nicht, dass du jetzt für immer lebst. Bis jetzt tot. Ciao. Okay. Okay, okay. Ivoi level up. Ich war einmal, danke. Äh, bewegen wir es mal mit Wolli. Ich will gerne mit Wolli nochmal kämpfen. Okay. Hallo. Ich arbeite hart. Dasselbe warte ich auch von meinen Pokémon. Ja, das hoffe ich auch. Ein paar meinen zumindest. Ein dick da. Ist das dick da? Ist es gleich wieder weg? Zwei Pokémon hat sie. Versuchen wir es mal mit Tackle. ansonsten wechsle ich zu Fleckleon. Okay, passt. Wolli, du bist krass. Krasses Mädel. Du schaffst das. Go, girl. Go, girl. Deckel. Nein, wieso? Achso. Hat er gerade seine Dings erhöht? Hör auf damit. Ich will dich trotzdem jetzt one-hitten. Zack. Nice. Eigentlich bräuchte ich mal eine Pause von dem Spiel, so ein wenig. Ja, 16, nice. Aber ich will bis zur ersten Arena noch schaffen, mindestens. Äh, Doppelkick wäre sehr gut. Machen wir mal einig dafür weg. Also, ja, Wolli wird unser Kämpfer. Tank. Unser Tank. Ich will das Wolli äh, so ein Tank, wird, so ein Kämpfer-Tank. Warte mal. Ähm, Rotomurf. Was geht, Bruder? Ich sag ja mal, meine neue Attacke: Doppelkick. Die ist voll cool, doppelkick Okay, macht nicht viel Schaden. Dann tauschen wir einfach unser Pokémon aus mit Fleck Leon. Our Lord and Savior Fleck Leon. Man kennt ihn halt einfach. Ja, yeah, man braucht mich. Au, das hat Das kriegt auf die Fresse. Bam. Instant Tod Nice, nice Noch ein paar Entwicklungen sind immer schön gesehen so Level 20 für Fleckleon. Oh, deine Pokémon würden sich auch hervorragend in meinem Team machen Tja, kriegst meine aber nicht Ich liebe Pokémon, die ordentlich mit anpacken können Okay Coole Brücke hier. hier Ist noch ein Trainer, den machen wir gleich mal das effer hier und das pokémon sieht aus wie dieser Mienkart Ding hier können wir jetzt einfach mit fahren ah, da geht's weiter da geht es lang nach draußen und hier beleber diesen typ hi da so bin ich extra hier um nach items zu suchen was finde ich einen trainer bist du beleidigt oder was für mich ist das gut, weil dann kann ich dich nämlich besiegen und du hast keine Chance. Ach, das dagegen zu tun. Doppelkick. Ach, ich mag Wolli. Mhm. Dann ist die Folge gleich schon wieder zu Ende. Oh Mann. Das Spiel macht einfach so süchtig immerhin. Endlich mal ein Spiel, was so richtig wieder süchtig macht. Das hatten wir schon. Hatte ich schon seit Mario Maker nicht mehr und das kam Anfang des Jahres raus oder Mitte war für mich eine lange Zeit. Kann man. Maus level 16 cool, cool eine Bisse lernen. Ja, gerne, gerne, gerne. Noch mal kratzer dafür weg. <lacht> dun, dun, dun. Oh, Mit einem Item hätte ich den Kampf bestimmt noch herumreißen können. Nope, hättest du ja eh nicht. Wenn du Items findest, dann benutzt sie auch. Jedes Item ist quasi wie ein Geschenk von einem unbekannten da draußen. Und ich merke gerade, ich glaube, ich kann aber sie gar nicht entwickeln, weil das dann kein deiner Max mehr kann. Oder? Was? Wie sieht das aus? Weiß du noch einer? Vielleicht mehr? Schreibt mir gerne rein, ob das überhaupt geht. Pokéball. Zwei Supertränke, Cool. Oh, hey, du schon wieder. Wirdst du etwa hier durch? Das würde ich mir an deiner Stelle nochmal gut überlegen. An mir kommt kein Trainer, der im Besitz eines Wunschsterns ist. Ungeschoren vorbei. Äh, wir werden das kämpfen. Hm. Du bist doch diejenige, die vom Champ für die Arena-Challenge empfohlen wurde. Habe ich recht oder habe ich recht? Du hast recht. Haha, <lacht> wie armselig. Jetzt hören wir mal gut zu. Der Liga-Präsident ist tausendmal wichtiger als der Champ. Kapiert? Ich habe eine Empfehlung vom Liga-Präsidenten. Das heißt, ich bin auch tausendmal wichtiger als du. Falls dir das gerade so hoch war, demonstriere ich dir meine Überlegenheit jetzt im Kampf. Wie du meinst? <lacht> Betis. <lacht> Monozyto? Der hat <lacht> die Arschbacke? Krass. Der hat drei Pokémon. Okay. Das ist Psycho, glaube ich, nur, oder? Ich muss seinem Pokémon ja auch die Gelegenheit geben, seinen Können zu zeigen. Ja, ja. Aber Äh. Ich habe da so ein passendes Pokémon, was mir da helfen kann. Ein richtig cooles. Fleckleon! Das hast du nicht! Ja, ich wurde gerufen. Wo braucht ihr mich? Ich brauch dich das A-Pokémon da zu killen. Kein Ding, Mann. Tja. Down. <lacht> Level-ups. Nein, leider nicht. Ein Molly Morba. Was war das nochmal? Ich kenne den Namen, aber. Ach, das Vieh. Ach ja, das gab's ja auch. Ich hätte vielleicht heilen sollen. Egal, easy One-Hit, ne? Ja, lol. Das war nur ein Spaß, aber ich habe wirklich One-Hit. Krass. Klonkat, okay. Ein war. Ah, das habe ich nur dir zu verdanken. Lass mich einfach äh, gewinnen. Oder irgendwie sowas hat er gesagt. Ach, primo war das Vieh. Ah ja, Ah oh, ja. Aquavelle. Nice. Sorry, aber es musste sein. Wir haben gewonnen. Verstehen, das soll's. Ich habe was auch immer. Ich habe auch nicht ernst gemacht, so. Ich habe die Extra gewinnen lassen. Ja, ja, das sagen sie alle. <lacht> Erstaunlich, ich hätte nicht gedacht, dass sie überhaupt dazu fähig wäre, sich zu wehren. Aber jetzt kenne ich deine Tricks und Strategien und ich vergesse nichts. Sollten wir uns hier in einem offiziellen Kampf begegnen, hast du keine Chance gegen mich. Wie noch sei, ich habe alle Wunschsterne, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Es ist Zeit, dieses Loch zu verlassen. Ich auch. Raus hier! So, ich glaube, wir kommen jetzt nach Route 4. Oder? Ja, Route 4. Und wie es hier in Route 4 weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wir werden wahrscheinlich auch in der nächsten Folge in die Arena betreten, wenn wir Glück haben. Schaltet beim nächsten Mal vorbei. Wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Mal ist, lasst ein Abo da, Glocke aktivieren, Like, wenn es euch gefallen hat und haut rein. Schönen Tag nach. Tschüss.